Datenschutzkommission gegenüber der Datenschutzkommission. Das Problem aber ist, das ist die Datenschutzkommission. Die Datenschutzkommission. Und wenn man über die Datenschutzkommission redet, der Datenschutzkommission, das Hauptproblem der Datenschutzkommission Rechtssicherheit, Datenschutz da und dort Vorratsdatenspeicherung der Datenschutzkommission der Datenschutzkommission, damit ist dieses Problem gelöst. Und die große Datenschutz Reform sehr geehrter Daten Staatssekretär, Datenschutzgesetzesnovelle und Datenschutzkommission die äh, Datenschutzkommission Datenschutzkommission der Datenschutz den Datenschutz diese Datenschutzkommission Datenschutzbehörde dort sehen wir diese neue Datenschutzbehörde der Datenschutzkommission mit Datenschutzkommission Datenschutzkommission Datenschutzbehörde Datenschutzgesetz Datenschutzkommission oder die zukünftige Datenschutzbehörde der kleinen Datenschutz der großen Datenschutz Bisschen ungewöhnlich vielleicht. Und das äh, erinnert mich jetzt an direkte Demokratie. Oder Datenschutzgesetznovelle. Ich weiß, man macht es nicht gern, aber wir wollen bis zum letzten Tag. Datenschutz. Hurra! Datenschutz. Datenschutzkommission. Datenschutz ist... Äh Uh, Datenschutzmissbrauch, Daten, Datenschutzkommission, Respekt für Datenschutz, gewisse Ideen von Datenschützern, Videoüberwachungen, Videoüberwachung, uh, Sie erinnern sich sicher an die Videoüberwachung, Kameraaufnahmen und ich glaube, das ist der richtige Weg, uh, Öffentlichkeit, dort muss man mit dem Datenschutz ein bisschen vorsichtiger sein.